Ich freue mich jetzt auch an Kerstin Meyerberger äh, zu übergeben und werde mich später zu den äh, Fragen wieder einschalten. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich schalte jetzt auch noch mal kurz um auf meine Folien. Und ja, herzlich willkommen ähm, zum Slot Ambidextry for Me in Anlehnung an das Festival-Motto auch The New Normal. Und ich möchte in den nächsten 15 Minuten einen kurzen Ein Einblick geben in eine... Ja, eine neue Idee, die ich habe, in ein, in ein Konzept, das mich etwas umtreibt. Und zwar ähm, das Thema Ambidextrie an sich ist mir schon vor ein, zwei Jahren begegnet. Aber ähm, im Zuge auch einer Fortbildung zum Agile Leadership und im Kontext von Agilität in der Hochschullehre ist mir immer deutlicher geworden, welche Rolle eigentlich die Personen, also wir alle, oder die Personen, die Akteure im Hochschulkontext, insbesondere unter den Bedingungen der Digitalität und Digitalisierung spielen. Und genau darum soll es heute gehen, mal diesen Bereich zu fokussieren und deswegen möchte ich anfangen, sie kurz abzuholen und ähm, ja, auch ein bisschen im Sinne einer Prüfung der Idee, ob das äh, für uns passt, einmal darstellen, was meint eigentlich Ambidektrie, was Ambidektrie for und das können wir damit und davon lernen und anfangen. Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass ich das Thema heute in den Kontext der Kultur, der Digitalität stelle, weil es auch ganz stark eben um diese Aushandlungsprozesse, um Kommunikation über ein verändertes Miteinander unter den Bedingungen von Digitalität geht. Das heißt also, ich setze Digitalisierung tatsächlich an als Infrastrukturbereich und um den soll es gar nicht im Kern gehen. Den setze ich schlichtweg voraus. Die Frage ist vielmehr, was machen wir denn nun in dieser digitalen oder in dieser mediatisierten Hochschulwelt, die ja ganz viele Bereiche umfasst, Lehre, Forschung, Administration, aber auch Leitung und alle dazugehörigen unterstützenden Bereiche. Digitalität hier also verstanden als ein Bereich der kulturellen Perspektive, des Aushandels, Miteinander und des voneinander und gemeinsam oder kollaborativen Herangehens an das Thema. Wie kann Lehren und Lernen oder wie kann Hochschule in der Zukunft aussehen und was kann auch die einzelne Person in ihrem Aktionsrat oder Bereich wahrnehmen und beitragen. Die letzten Monate, das ist heute auch den ganzen Tag schon gefallen, ähm, ist unsere schöne glatte Bildungswelt, ich nenne es jetzt mal so, durch einen äh, riesen disruptiven Findling zerstört worden oder gestört worden. Ähm, ich denke schon, dass das als Disruption herzeigen kann, was wir mit dem unter den Bedingungen der Pandemie gerade erleben, weil es sehr deutlich eben, ähm, den Fokus drauf legt und aufzeigt wo wir schon mal ganz gut sind, aber vor allem auch, wo wir Nachholbedarf haben. Und meine Wahrnehmung von dem Gesamten ist, dass wir vor allem, ich nehme jetzt einmal das Beispiel Lehre her, obwohl es nicht nur um Lehre geht, sehr viel noch denken in Schwarz und Weiß. Ist es nun Präsenz, das Goldene vom Ei oder ist es eben das rein virtuelle? Ähm, man versucht sich gerade mit Hybridkonzepten zu behelfen, um nicht das Alte loslassen zu müssen und so weiter. Aber die Frage ist doch im Grunde, warum hängen wir so an einem Hybridbegriff? Warum geht es darum, das Bekannte, also das bekannte aber Präsente, das bekannte Virtuelle, eben so, so zwangsläufig zu verheiraten? Wie hängt das auch mit der ganzen Wahrnehmung der Situation zusammen? Heute Morgen gab es auch in einem Lightning Talk dort von Annabel. Bild, schon den Hinweis auf den Canavan Circle, ähm, der einfach sehr deutlich beschreibt, ja, wir haben eine hochkomplexe Situation. Es gibt eben nicht die einfache Lösung und können nicht die Erfahrung, die wir ähm, aus einer alltäglichen Präsenzlehre haben, eins zu eins digitalisieren, also einen Stecker dran stecken, um es salopp zu sagen. Es geht vielmehr darum, dass wir uns auf einmal in einer Dualität befinden, also Dualität zwischen sehr strukturell, ähm, starken Erfahrungen, aber auch eben verlässlichen Strukturen und auf der anderen Seite ähm, auf einmal einen sehr, sehr hohen, innovativen, dynamischen Bereich oder einen Bereich, der eben auch Dynamik und Innovation erfordert. Und hier möchte ich auch wieder öffnen. Wir sind nicht nur in der Lehre unterwegs, sondern es geht auch um Führungsmodelle, es geht um Kommunikationsformen, es geht um Interaktionen zwischen allen Akteuren im Feld der Hochschule, Akteurinnen und Akteure, also Lehrende, Lande, Verwaltung, Administration, aber eben auch Politik und Leitung, die alle in dieser ja, neuen Dualität stehen, kann man fast sagen. Und auch diese Dualität ist ein Teil von The New Normal. Ganz neu ist dieser Blick auf Organisation nicht. Schon John P. Cotter hat Anfang der 2010er Jahre darauf hingewiesen, dass Organisation heute, um dem Tempo der und Dynamik der digitalen Transformation gewachsen sein zu müssen, im Grunde zweigleisig denken müssen. Also einerseits eine Bestandsorganisationsstruktur, also eine klassische Aufbaustruktur, muss in der Lage sein, mit einer Netzwerkstruktur agieren zu können. Oder übersetzt, auf der einen Seite braucht es Exploration, Mut, Neues zu entdecken, um die Organisation weiterzuentwickeln, um eben auch in unternehmerischer Sprache am Markt weiterhin attraktiv zu bleiben. Auf der anderen Seite auch die Kern das äh, Kerngeschäft äh, aufrechtzuerhalten, das auch dafür sorgt, dass natürlich die Ressourcen da sind, um auch wieder explorativ vorgehen zu können. Also geht es um einerseits Optimierung und andererseits Exploration. Und in diesem Zusammenhang eben auch, ich habe das schon erwähnt, geht es einerseits um Netzwerkorganisation und geht es andererseits eben auch um ja, sehr klar strukturierte Abläufe oder um auch das am Anfang genannte Beispiel aufzugreifen, um einfache Prozesse für diese bekannte Lösungen, wie zum Beispiel im Bereich der Studiengangsorganisation einerseits, auf der anderen Seite aber auch eben neue Arbeitsgruppen und Kreise, die überlegen, wie sie mit den neueren Innovationen umgehen und wie man das gleichzeitig miteinander, man kann sagen, unter einen Hut bekommen kann. Und das Wichtige ist, und deswegen möchte ich am Anfang auch deutlich machen, dass wir uns in einem Kulturwandel befinden, in einem ja, im Grunde kulturellen Austausch darüber, wie wir zukünftig unsere Hochschule gestalten wollen oder den Bereich der Hochschulbildung. Das sieht man ganz gut daran, dass es überhaupt nicht zielführend ist zu sagen, das eine ist besser als das andere oder wir fokussieren primär das eine gegenüber dem anderen, sondern viel stärker zu schauen, wie bekommen wir diese eher ja, statischere, aber eben auch solide Welt mit einfachen Problemlösungen zusammen mit der komplexeren Welt, die versucht in agilen dynamischen Weisen, ähm, diese komplexen Anforderungen gerecht zu werden. Man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen, wie jetzt hier auf diesem Bild. Wir haben eben den soliden und dazwischen das fluide Wasser, also ähm, das dynamische Wasser. Und je natürlich, je mehr so etwas zusammenspielt und wie in diesem Fall eben natürlich, organisch zusammenspielt, umso besser sind sie auch gemeinsam wirksam. Also ganz wichtig ist es eben auch, das nicht auseinanderzudenken, sondern die gemeinsame Kraft zu denken. Und dieses gemeinsame Denken, das ist im Grunde das Konzept der Apidextrie, ähm, das Ach, jetzt lädt die Folie. Das Konzept der Ambidextrie, das ich Ihnen auch gerne vorstellen möchte und das auch viel dafür steht, im Grunde eine Brücke zwischen diesen beiden Welten zu denken, nämlich genau diesen Zusammenhang zwischen einer Aufbauorganisation, einer Netzwerkorganisation nicht als Widerspruch und als Kampf darzustellen, sondern hier für Verständnis und für Synergien und auch Synchronisation zu werben. Und dafür braucht es eben auf allen Ebenen auch Personen, die in der Lage sind, in dieser Dualität selbstverständlicher zu denken, also sie zum einen zu kennen, aber andererseits, andererseits sie zu denken und auch in ihnen zu handeln. Denn es ist eine sehr ähm, komplexe Herausforderung, dass ähm, dieses ähm, gemeinsame Handeln in zwei Welten, kann man fast sagen, einen natürlich auch täglich herausfordert. Und diese Herausforderung, die sehe ich eben ähm, ganz besonders auf der persönlichen Ebene. Denn je mehr ich je mehr ich mich selbst zwischen diesen Welten bewegen muss, desto mehr muss ich mir auch selbst klar werden, dass ich zwei dieser Teile in mir habe. Einerseits eben ähm, ein Verlangen natürlich auch aus, nach festen Strukturen, nach gesicherten Ankerpunkten und auf der anderen Seite eben auch immer wieder die Aufgabe, je nachdem, wo ich in der Hochschule angesiedelt bin, in der Lehre, in der Forschung, aber auch in der Verwaltung, Administration, kreative Lösungen für neue Problemstellungen zu finden, für komplexe Herausforderungen. Und diese komplexen Herausforderungen, je mehr man die organisieren will, und das kennen wir ganz gut aus, den, ähm, aus der agilen Arbeitsweise oder von agilen Werten in der Teamzusammenarbeit, je, wird, je stärker es selbst organisiert, desto mehr übernimmt man eben auch eine gemeinsame Verantwortung für das Handeln, desto stärker agiert man auch auf Augenhöhe, nämlich an der Sache und nicht aufgrund von Status von Macht oder Befehlsketten. Und aus diesem Grund ähm, ist dieses Ambidextrie-Thema, mir schon auf der organisationalen Ebene vor ein, zwei Jahren begegnet, ist, denke ich, noch viel stärker eben auf die Personen, die beteiligt sind, zu beziehen. Ähm, da habe ich zum Beispiel ähm, daran gedacht, ähm, das war so mein erster Zugang, ja, was macht es eigentlich mit der Professionalität? Natürlich naheliegend auf der Ebene von Lehrenden, ähm, gerade jetzt unter den Bedingungen der Digitalität. Wie kann ich diese beiden Welten souverän aushalten? Aber eben auch Personen, die in der Verwaltung, ähm, zuständig sind, wie können sie mit ja, kreativen Lösungen zwischen, ich sag mal, Modulhandbuch und Realität umgehen und wie kann man das Ganze viabel bekommen, wie kann man es passend und gangbar bekommen zu dem wie im Moment unser Kontext ist und wie es sich ganz offensichtlich in Zukunft entwickeln wird. Und diese Ambidextrie ähm, die sehe ich hier, ähm, eben hatte ich schon gesagt ganz besonders auf der Ebene der Personen und aus diesem Grund und das war mal so mein Schlagwort, was ich mir jetzt erstes auch einfiel. Irgendwie ist es ein Ambidextry for me. Also eine Organisation oder die kulturelle Veränderung in der Organisation passiert ja eben aufgrund von Aushandlungs- und Kommunikationsprozessen aller Akteurinnen und Akteure. Und insofern sind sie nicht die Hauptverantwortlichen, das will ich damit nicht sagen. Aber die Dialoge und die Aushandlungsprozesse passieren natürlich viel klarer und viel ähm, viel umfassender, wenn die beteiligten Personen in ihren jeweiligen Bereichen sich ja auch als, ja man kann sagen, als Brückenbauerinnen ähm, eben verstehen zwischen diesen Welten und sie nicht in miteinander in Konkurrenz denken. Und gerade diese Kunst des Brückenbauens und der Verständigung zwischen zwei notwendigen Herangehensweisen, das ist ähm, ja diese Verbindung zwischen Ambidestrie auf organisationaler Ebene und personaler Ebene oder eben etwas äh, Schlagwortartig als me ausgedacht. Und ich denke, in dieser me, wenn man die weiterverfolgt und weiter durchdenkt und eben auch auf der Praxisebene transferierbar macht, da kann ein sehr guter Lösungszugang liegen, um jetzt mit dieser komplexen Realität eben auf Augenhöhe zurechtzukommen und über Hochschulgrenzen auch hinweg, aber auch innerhalb der Hochschule über ähm, ja, dezentrale und zentrale Zuständigkeiten. Also auch im Grunde diese Zuständigkeitsgedankenwelt, das Denken in Silos, das wird hiermit in Frage gestellt, um eben der Dynamik auch der Disruption im Zuge der digitalen Transformation Rechnung tragen zu können. Und wenn wir ehrlich sind, ich denke, es steckt ja auch in all uns in irgendeiner Form. Also gerade im Bereich der Lehre ist mir das jetzt schon Jahre begegnet, dass ich immer zwischen Selbst und Fremdbestimmung überlegen muss. Und letztlich ist es auch so ein Themenfeld, das genau in diese ja in diese Antinomien, wie wir sie in der Pädagogik auch nennen, hinein ähm, gerät. Nämlich man muss diesen Widerspruch, der nicht auflösbar ist, aushalten lernen. Ähm, und das ist anspruchsvoll. Und ich denke, dafür braucht es auch Zeit und Raum um sich in diese Richtung auch als Persönlichkeit weiterzuentwickeln und das sollte eben auch im Hochschulbereich unbedingt ähm, weiter betrachtet werden, weil so können wir an der Sache die Organisation und die Person ähm, unterstützen in ihrer Entwicklung, anstelle uns in einem entweder oder ähm, zu ver verkeilen, kann man fast sagen, sondern das sowohl als auch eben auch modellbasiert voranzugehen. Und ich denke eben dieses Amidextrie-Verständnis, wie es ähm, im Bereich des Change-Managements und des Managements ähm, schon länger thematisiert wird, das lässt sich in sehr guter Weise für den Bereich des, ich jetzt mal Higher Education übertragen und würde auch dafür plädieren, dass wir uns das weiterhin genauer anschauen und hier eben auch ähm, vor allem feststellen, wo sind wir handlungswirksam, aber auch, dass wir eben handlungswirksam sind unter diesen Komplexen. Bedingungen. Und was mir hier nochmal besonders wichtig ist zu betonen, es geht eben darum, dass nicht nur eine Person oder die Leitung genau diese Haltung haben muss, sondern es funktioniert im Grunde nur, wenn, ja, wenn in den Netzwerkknoten die jeweiligen Personen auch in den Teams genau diese Haltung mittragen. Und zwar ähm, damit es eben eine Kooperation als Gesamtes gibt für eine gemeinsame Zielstellung. Das ist etwas, was ich auch eben im Sinne des äh, festival glaubens als The New Normal bezeichnen würde. Und ich finde da eben auch die ähm, Erfahrungswerte aus gelungenen Veränderungsprozessen sehr lesenswert zu. Und wenn man ein bisschen stärker hier eintaucht in die Transformationsprozessgestaltung oder Transformations Reisen, dann kommen eigentlich viele immer zu dem Schluss: Es ist das sowohl als auch. Nur das sowohl als auch, das Bewusste auf diese Karte setzen kann und helfen, sozusagen einen Brückenkopf zu bauen in die New Higher Education. Und es ist eben auch ein Anfangspunkt, wenn man diese zweigleisigkeit kultiviert, dass man gemeinsam auch vielleicht in eine Richtung einer New ja, Organisation of Higher Education denkt, die eben auch der ja, Nachzeit unserer jetzigen Erfahrung viel gerechter werden kann. In diesem Sinne herzlichen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen, Ideen und Anmerkungen zum Thema. Ja, vielen Dank für den Input. Wir haben bereits sogar schon eine Frage im Chat. Ich lese sie einfach mal vor von Anders Lehr. Ähm, wenn ich das Thema Ambidextrie höre, muss ich an die Evolutionsbiologin Lynn Margulis' ähm, Buch Symbiotic Planet denken, die über eine Symbiogenese ähm, von Lebensformen geforscht hat und an der Gaia-Hypothese der Biosphären in ihrem kollaborativen Zusammenleben und Abhängigkeiten aufzeigte. Müssen wir Lehr Lernumwelten mehr systemisch erarbeiten? Ähm, definitiv. Also, ich würde, würde ich voll zustimmen. Das meinte ich auch mit dem organischen Beieinandersein der Beinsysteme. Ähm, es geht um eine systemische Betrachtung des Ganzen, ganz vorneweg. Und ähm, ich finde es auch sehr spannend, die Idee von Frederik Lalou, der sich ja auch mit der Organisationsentwicklung beschäftigt und hier gerade als ein sehr modernes, vielleicht auch zukünftiges Modell, die Thiel-Organisation, die in genau diesem organischen Ansatz folgt, ja, als Möglichkeit in Aussicht stellt. Und ich gebe zu, als ich das gelesen habe, musste ich sofort an Hochschulen denken, die eigentlich so organisiert sind, aber es einfach nicht so machen wie Sie könnten. Ja, Ja, vielen Dank. Ähm, gibt es weitere Fragen? Vielleicht. Ähm, ich habe auch noch mal eine kleine Umfrage vorbereitet für die äh, Überlegung, während ähm, Sie sich noch Fragen überlegen, nämlich nachdem ich das vorgestellt habe. Wie schätzen Sie das für sich ein? Erleben Sie Ambidextrie täglich bei sich, wenn Sie jetzt so eine Idee bekommen haben, was darunter zu verstehen ist? Das ist nur sehr rudimentär und ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich öffne jetzt mal die Umfrage und hoffe, dass das funktioniert. Und da können wir dann auf der Basis auch gerne weitersprechen. In der Zwischenzeit kann so. ich auch schon mal eine Frage aus dem Chat sonst fragen. Ich, eine davor will ich nur kurz fragen. Wir haben es ja vorher nicht ausprobieren äh, können, ob jetzt alle auch die Ergebnisse sehen können. Nein, das können Sie erst jetzt. So, bitteschön. Ja. Ja, das Ergebnis zeigt ja schon, ähm, dass das Thema einfach auch zum Alltag der Hochschule gehört, wenn über 40 Prozent, also neun Teilnehmer in diesem Fall, das haben sich jetzt noch nicht alle beteiligt, sagen ja, äh, habe ich erlebt sie manchmal und der Rest sagt ja mal gucken oder nein. Also aber ich nehme das mal als große Zustimmung des Miterlebens dazu. Ja, und ähm, weitere Fragen? Genau. Äh, was sind aus Ihrer Sicht die größten Hindernisse auf dem Weg zur New Organization of Higher Education? Ähm, die ist, also, ähm, um es jetzt direkt an diesen Vortrag anzubinden, ähm, die Herausforderung Personen genau in dieser Ambidextrie von mir zu, ich nenne es mal, entkulturieren, also sozialisieren vielleicht nicht, vielleicht auch sozialisieren, wenn sie in Teams kommen, die das schon praktizieren. Aber mir ist klar, dass diese Denkweise, das ist eine sehr große Herausforderung. Das haben wir auch heute Morgen in den Keynotes schon gehört, dass Wandel einfach nicht von jedem und jeder mit offenen Armen betrachtet wird, empfangen wird. Wir sind aber einfach nur im permanenten Wandel und ich denke, das geht so wenig weg wie das Internet. Und insofern ist das weiterhin die Herausforderung, eben auch die Kolleginnen und Kollegen, ja, Stück für Stück mit zu sozialisieren und ich denke, auf lange Sicht wird sich eben auch zeigen, wer eher in einfachen Kontexten gut handeln kann und wer in komplexen Kontexten. Worauf es mir eben ankommt, ist, dass dazwischen kein Graben entsteht, sondern man gegenseitig erkennt, worin der jeweilige Wert liegt, um die gemeinsame Organisation also, ähm, zu unterstützen und den Fortschritt zu sichern. Was ich jetzt im Moment eben erlebe, ist, dass man ja eher gegeneinander in der Praxis, im Alltag eher abwehrend reagiert, weil die einen sind zu weit vorne und die anderen machen nur das Übliche oder kommen mit den Prozessen nicht nah. Und ich denke, das lähmt alle insgesamt. Und dass das erkannt wird und dafür Sensibilisierung erfolgt, das ist die große Herausforderung und auch die Aufgabe, um die Frage nochmal auf den Punkt zu antworten. Also doing am Dexterity und dann einen ambidextrie von anzunehmen, das wird die große Aufgabe. Und es gibt auch noch ein Statement von Andrea Klein im Chat. Ähm, ich erlebe Ambidextrie nur bei sehr wenigen Menschen. Ich denke, diese sollten vorausgehen und den Rahmen setzen für jene, die noch nicht so denken und handeln können. Da kann ich nur voll zustimmen. Ähm, das möchte ich auch heute hiermit gerne tun, tatsächlich. Auch ermutigen, dass diejenigen, die sich schon in diesen beiden Welten bewegen, sich noch stärker als Brückenbauer und Brückenbauerin sehen und da auch eben, ja denen auch bewusst ist, dass, dass es dafür noch eine große Sensibilisierung braucht oder ähm, einfach auch ein ähm, ja, eine Bewusstmachung dieser, dieses Zustands. Ähm, ich denke auch, das kann man nicht einfach verlangen, sondern. Das äh, sollte Teil von zum Beispiel Personalentwicklungsmaßnahmen sein. Aber eben auch, ähm, es geht ja nicht nur um die Seite in der Hochschule, die die Angebote macht, auch auf Seiten der Studierenden. Und da greife ich die Frage von Herrn Willmann kurz auf, die ich im Chat sehe, ähm, wie man Menschen in der, Person in der Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung fördern kann. Ich würde auch sagen, den Studierenden und den Lernenden. Also wir kommen dann tatsächlich in die Schnittfeld von 21st Century Skills oder 4K Skills oder wie jetzt auch äh, Future Skills ist ja auch der andere, das andere Schlagwort. Also, es geht darum, diese, dieses Bild zu verbinden mit ähm, den sogenannten Selbstkompetenzen. Also, eben auch dieses For würde ich jetzt sagen, viel stärker im Studium noch zu fordern, eben genauso wie auf Seiten der Personen, die in der Hochschulorganisation das Lernforschungsangebot kuratieren und dafür verantwortlich sind. Das funktioniert eben nur, wenn alle Akteure miteinander ähm, kommunikativ und handlungskreativ miteinander arbeiten können. Und das muss dem, den Rahmen muss man eben auch anbieten, um sich dem erst bewusst zu werden, um sich zu erproben und eben auch das dann weiterzutragen. Und deswegen sehe ich da auch ein großes Zusammenspiel zwischen tatsächlich Lehre ähm, als der Bereich, in dem Lernende starken Kontakt zu Lehrenden haben. also Stichwort partizipatives Lehren und Lernen oder eben auch überhaupt ähm, eine Ermöglichung von hoch selbstorganisierten Lernformen, aber auch bis hin zu ja, anderen Weisen der Gremienarbeit oder eben auch der Personalentwicklung für alle in der Hochschule. Ja, und Andrea Klein hat auch noch gesagt, das ist ein starker Eingriff in die Persönlichkeit. Das geht nur mit dem Mandat des Betreffenden selbst, würde ich denken. Ja, das ist ein guter Hinweis. Und deswegen spreche ich auch von Sensibilisierung und äh, nicht von Vorgabe. Denn ähm, sowas kann man auch nicht vorgeben. Also das ist ja wie, ähm, ja, ähm, jetzt reflektier dich mal oder jetzt partizipier doch bitte mal. Jetzt sei mal autonom. Also in diesem Bereich geht auch diese, diese ähm, Forderung hinein. Und in diesem Fall kann man nur den Rahmen schaffen, die Angebote schaffen, ein viel näher Rahmen und vielleicht auch Stellungspunkte schaffen, mit denen man sich als Akteurinnen Akteur auseinandersetzen kann, muss mit der neuen Umgebung und deswegen sprach ich auch von einer gewissen Endkulturation, nämlich dass man mit dem wächst, dass vielleicht andere, die es leichter adaptieren können, schon umsetzen. Also das denke ich auch, das kann man nicht verordnen und ähm, deswegen braucht es solche Maßnahmen, Rahmenenden Maßnahmen, die ähm, integriert und wirksam sind und auch übergreifend mitgedacht werden. Also um es ganz klar zu sagen, ich mache jetzt keinen Kurs da drin und dann kann ich das. Das kann es nicht sein. Deswegen spreche ich auch von einer Art ja, neuen Organisationskultur, die es braucht und die ähm, dann eben auch dieses Aushandeln, ne, Stichwort Digitalität, diese Idee des kulturellen Aushandelns, die, die kann man hier wunderbar verknüpfen. Ähm, denn Digitalität ermutigt uns ja gerade oder sorgt dafür, dass wir über die neue Hochschule auch nachdenken müssen. oder Ich nenne es lieber breiter Higher Education, um auch alle Formen der Tätihan-Bildung mit abzubilden. So, jetzt kommen noch äh, weitere Fragen. Äh, einmal von Doris Wessels. Ist der rechtliche und politische Rahmen für viele Lehrende nicht häufig lähmend oder zumindest limitierend? Also wir haben ja heute Morgen in der Keynote von ähm, von an Alt gehört, dass zumindest der der wohlwollende Rahmen da ist, dass ähm, Fortbildungen eingefordert werden und man sie auch regelhafter durchaus durchführen sollte oder Entwicklungsmaßnahmen. Und ich denke, dass es eben gar nicht unbedingt auf den politischen Rahmen ankommt, sondern auch auf den Angebotsrahmen, beziehungsweise in diesem Moment jetzt, und deswegen komme ich doch aufs Formie, dass man eben viel aktiver ähm, bottom-up und top-down zusammendenkt. Wenn wir nur auf den politischen Rahmen oder den Masterplan warten dann stehen wir auch noch in fünf Jahren da und überlegen, was jetzt genau hybrid heißt, also auf allen Ebenen. Und deswegen sehe ich zwar den Punkt, dass man unter bestimmten Bedingungen sich eingeschränkt fühlt, auf der anderen Seite ähm, ist auch nicht jede Vorgabe so eng gefasst, dass ich überhaupt handlungsunfähig bin. Und ich denke, gerade dieses amidec modell ähm, das erlaubt es auch unter diesen noch, wie soll man sagen, suchenden Rahmenbedingungen, die wir ja gerade haben, auch auf äh, großen politischen Eckpunktepapieren, merkt man ja, dass alle irgendwie gerade noch am Suchen sind, aber dass wir unter diesen Bedingungen eben handeln können, wenn wir diese Zweigleisigkeit souveräner denken und tun. Äh, Inga Brandes fragt, wo sehen Sie die Grenzen des Konzepts am in der Hochschule? Die Grenzen sehe ich dort ähm, auch aus der Erfahrung, jetzt am Beispiel, das werden Sie ja auch kennen, Akzeptanz von zum Beispiel digitalisierungssoftware ähm, und so weiter. Die, die Grenze sehe ich darin, dass die Seite der, ähm, dass die eine Seite einfach mehr ist als die andere. Also ähm, so sind Organisationen, gerade wie Hochschulen, die sehr stark äh, in der Aufbauorganisation oder pyramin organisiert sind, auch also es sind Ausnahmen, aber die da sind einfach mehr, die sozusagen äh, eher auf der auf der routinierten, einfachen, auf den einfachen Problemstellungen und Lösungen ausgerichtet sind, als die, die schon in der Lage sind, äh, komplexe Problemlösungen routiniert zu denken. Also das ist auch einfach in der Geschichte der Organisation verankert. Schauen Sie selbst, wie viel, ähm, wie viel Makerspaces haben wir, wie, wie viele Labs hat je eine Hochschule. Es ist dann meistens doch das kleine gallische Dorf oder vielleicht haben wir auch fünf davon. Aber das ist die größte Herausforderung, dass es erstmal mit den Füßen eine Ungleichverteilung ist, obwohl es eine Gleichzeitigkeit beider Welten bräuchte. So, ich will fast sagen, mit die letzte Frage von Anders Lehr. Ähm, es gibt auch die Überlegung in der Organisationsentwicklung, das Modell einer Amidextrie in Form von. Exploitation und Exploration, meist im Innovationsmanagement und Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, zu betrachten ist. Äh, da kommt die Frage, welche wirtschaftlichen Effekte wird die Corona-Pandemie auf die Hochschulen haben, aus Ihrer Sicht? Mhm. Ja, vielen Dank nochmal für die Frage ähm, an Herrn Lea. Ähm, ja, ich hatte ja vorhin schon auf Kotter zurückgewiesen. Ähm, auch äh, gibt es mittlerweile weitere Arbeiten genau dort ansetzen an dieser organisatorischen Ambidextrie, die sich Entschuldigung, organisationalen Ambidextrie, die sich auf Exploitation und Exploration beziehen. Und ich denke, das ist der nächste Schritt. Die Hochschulen wie heute werden die nächsten Jahre ein neues Geschäftsmodell brauchen. Und das ist in der Tat, denke ich, ein Weg dahin. Vielleicht noch als kleine Wirklich sehr nette Einführung in diese Denkweise, Sie kennen vielleicht Kotter als Autor, außer aus den Harvard Review, Business Harvard Review aufsetzt, auch von dem Buch der Pinguine, aber es gab auch im letzten Jahr auch auf Deutsch noch die Erdmännchen, die zusammen in einer Geschichte versuchen, ihre Welt zu retten und überraschenderweise auch zu dem Ergebnis kommen, dass die Dualität von zwei Systemen sie nur existieren lässt lässt sich sehr schön mal an einem Sonntagnachmittag lesen und illustriert, glaube ich, auch sehr gut, wo wir mit den Hochschulen landen könnten. Man muss eigentlich nur die eine Vokabel durch Hochschulen austauschen, während man das Ganze liest.